Ich möchte euch heute mal erklären, was Jesus wirklich gemacht hat, als er hier auf die Erde gekommen ist. Dieser Cent steht für uns Menschen. Ein kleiner Cent. Und dieser kleine Cent, der ruht hier auf dieser großen, weiten Welt. Ihr seht, das bist du auf dieser großen Welt, ein kleiner Cent. Und wisst ihr, dem Cent geht es eigentlich ganz gut. Schön weiß, alles sauber, alles clean. Das bleibt noch nicht so. Und zwar, die Sünde kommt in die Welt. Und wisst ihr, manchmal habe ich so, je länger ich lebe, desto mehr kapiere ich, was Sünde ist. Wisst ihr, Sünde, das sind nicht nur so einzelne Taten. Sünde, das ist nicht nur... Ich habe mal was Schlechtes gemacht, habe mal gelogen oder mal ein paar Kaugummis mitgehen lassen. Sünde, das ist so eine Sache, die, da steckst du nicht nur so ein bisschen drinne. die geht dir nicht nur so Oberkante, Unterlippe, sondern die Sünde, da steckst du bis über die Haarwurzeln drinne. Über dir ist Sünde, unter dir ist Sünde, neben dir ist Sünde, du bist mitten in der Sünde. wie ihr seht, Sens können nicht schwimmen. Das ist jetzt nicht die große Erkenntnis. Ne? Muss man nicht studiert haben, aber Sens können nicht schwimmen. Die gehen immer unter. Du bleibst in der Sünde unten drin. Da kannst du nichts machen. Hilflos. Und wisst ihr, das wäre ewig so geblieben. Das ist unser Zustand, wenn es nicht diesen gnädigen Gott gab, der seinen Sohn gesandt hat. Jette, du musst mir mal helfen. Kannst du mal die Kerze anzünden? Und zwar, wenn du gerade hier so sitzt, dieser Jesus, das Licht der Welt, kam in mein, ich sage das mal so altdeutsch, Sündenfuhl. Kannst du die mal da reinstellen? In den Sündenfuhl. Und wenn wir sehen, das Licht leuchtet zwar wunderbar, aber seine Füße sind auf alle Fälle auch in dem Sündenfuhl drin. Da ist Jesus, da bin ich. Ja, da tut sich immer noch nichts in meiner Situation. Jesus kann ganz weit weg sein, es gibt ihn, ist okay. Ändert an meiner Situation nichts. Und jetzt kommt das große Experiment, ich hoffe, es klappt. Ne? Da passiert nämlich was. Jesus war auf der Welt. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Und vielleicht seht ihr das. Es scheint in der Dunkelheit und immer mehr und immer mehr nimmt es meine ganze Sünde weg. Es nimmt alles weg. Und das Ergebnis, guckt euch mal an, der Send ist frei. Der ist vielleicht noch ein bisschen bläulich. Ein paar sünden die sind noch dran aber es ist komplett weg um mich herum die sünde ist weg warum weil er hat das alles auf sich genommen er hat das alles auf sich getragen und ihr seht die kerze ist aus Es hat ihm alles gekostet dabei ist er gestorben dabei ist er gestorben das hat ihm selbst das licht ausgelöscht meine sünde und weißt du, das zu begreifen, Jesus hat mich da nicht rausgepickt nur. Ne? Der hat mich da, ähm, okay, ich habe mich bekehrt und so weiter und jetzt bin ich ein Christ, sondern er hat das alles mitgenommen. Er hat das alles weggenommen. Es ist alles frei, es ist alles weg. Ich kann ohne diesen ganzen Ballast oder diesen ganzen Schlamm leben. Genial, ne? Aber ist das zu begreifen? es zu begreifen, dass ich hoffnungslos verloren bin. Ich möchte nochmal Jesaja 53 lesen, da heißt es, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn verbestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durch um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striem ist uns Heilung geworden. Jesaja 53.